Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich eröffne die 139. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Da gibt es keinen Widerspruch. Okay. Zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1, 2, 8, 9 und 12. Gestern Abend tagte der Hauptausschuss der für die Gesetzentwürfe zur Änderung der Verfassung entsprechende Beschlussempfehlungen verfasste, die in ihren Fächern verteilt wurden. Diese Gesetzentwürfe stehen schon auf der Tagesordnung unter den Tagesordnungspunkten 14 bis 32. Außerdem tagte gestern Abend der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und verfasste eine Beschlussempfehlung zu dem Gesetzentwurf Drucksache 6384 aus 19 zu Drucksache 5462 aus 19 mit der Drucksachennummer 6471 aus 19. Diese dritte Lesung steht auf dem Nachtrag unter Tagesordnungspunkt 103. Weiterhin tagte gestern Abend der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung und verfasste eine Beschlussempfehlung zu dem Gesetzentwurf Drucksache 6396 aus 19 zu 5359 aus 79 aus 19, mit der Drucksache 19 6472 aus 19. Diese dritte Lesung steht auf dem Nachtrag unter Tagesordnungspunkt 104 in der gemeinsamen Sitzung des Innen- und Haushaltsausschuss wurde zu dem Gesetzentwurf Drucksache 6434 aus 19 zu Drucksache 5839 aus 19 eine Beschlussempfehlung mit der Drucksache 6473 aus 19 verfasst. Diese dritte Lesung steht auf dem Tagesordnungspunkt 105. Zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von zwei Stunden und beginnen mit Tagesordnungspunkt 67. Danach folgt Tagesordnungspunkt 69. Und nach der Mittagspause versuchen wir es mit Tagesordnungspunkt 3. Entschuldigt fehlt heute Herr Staatsminister Dr. Thomas Schäfer ab 17.30 Uhr in der mittagspause darf ich ihnen noch eine ausstellungseröffnung ankündigen jurates tränen litauische bernsteinkunst des 20. und 21. jahrhunderts die in der ausstellungshalle eröffnet wird am 23. mai wurde das grundgesetz der bundesrepublik deutschland in der schlusssitzung des parlamentarischen rates feierlich verkündet Heute Abend wird um 19.30 Uhr die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags in Einhausen gegen Bürgermeister und Mandatsträger des Kreises antreten. Wir wünschen jetzt schon viel Erfolg. Ihren Geburtstag, ein Geburtstagskind haben wir noch. Ihren Geburtstag begeht heute Frau Abg. Janine Wissler. Ich spreche Ihnen im Namen des Hauses herzliche Glückwünsche aus. So, jetzt. jetzt stand hier noch Blumen, auch das haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und können damit in die Tagesordnung einsteigen.